Wenn Sie schon mehrere meiner Videos angesehen haben, wäre es Ihnen nicht zu verdenken, wenn Sie zu diesem Ergebnis kommen würden. Das ist doch alles Schönfärberei. Der Wilkvert redet immer nur von den positiven Seiten und lässt die Probleme in Beziehungen einfach unter dem Tisch fallen. Ja, Sie hätten absolut recht mit Ihrer Meinung. Aber ich stehe dazu. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es in einer Beziehung wie sonst auch in der Welt immer mehrere Aspekte gibt, manche findet man gut, manche nicht so gut. Aber machen die Schlechten die Guten unwahr oder die Guten die Schlechten? Natürlich nicht, beide Aspekte sind und bleiben gleich wahr. Aber ja, klar, manche Aspekte sind wichtiger als andere und dann kann es sein, dass in Summe mehr Schlechtes als Gutes rauskommt. Ja, das stimmt ändert aber nichts daran, dass jeder Teil für sich genommen gleich wahr ist und beide Wahrheiten sich nichts von ihrem Wahrheitsgehalt gegenseitig nehmen können. Aber wozu streben wir eigentlich überhaupt danach die Wahrheit zu kennen? Ich würde behaupten, dass es im wirklichen Leben, im Gegensatz zu manchen intellektuellen Gedankenspielen, immer darum geht, die Wahrheit als Wegweise zu nutzen, Fehler zu vermeiden, und zwar Fehler, die einem vom Weg zu einem guten Leben abbringen. Für unsere spezielle Unterhaltung hier geht es deshalb um folgendes, der Grund, warum man wissen will, was tatsächlich in der Beziehung abläuft, also die Wahrheit der Beziehung, soll helfen, eine glücklichere Beziehung zu führen. Jetzt wird es wieder einmal provokant, viele vertreten die These, Erst wenn ich weiß, was wirklich in unseren Beziehungen läuft, also wenn ich die Wahrheit über uns weiß, wird es möglich sein, die negativen Dinge zu verändern und dann können wir wieder glücklich sein. Dabei wird die Wahrheit über den negativen Teil der Beziehung ins Visier genommen, denn es scheint eindeutig und logisch, wenn ich das Negative aus der Beziehung entfernen will, muss ich es erkennen um an der relevanten Stelle ansetzen zu können. Das ist zwar in sich logisch, aber basiert, nach meiner Auffassung, auf folgender falscher Prämisse. Um mehr Positives in der Beziehung zu haben, muss ich das Negative entfernen. Ich andererseits habe eine andere Erfahrung gemacht und habe dadurch eine andere Überzeugung gewonnen, die sich durch viele wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt hat. Tatsächlich behaupte ich, dass man die positive Wahrheit erkunden muss, damit die Negative weniger Gewicht bekommt in der Beziehung. Ja, Sie, Sie haben richtig gehört. Um das Negative zu verringern, ist es effektiver, wenn man sich darauf konzentriert, das Positive zu stärken, als das Negative direkt abzubauen. Ich gehe also den genau entgegengesetzten Weg, als es die allgemeine Logik vorschreibt. Statt durch Negatives zu verringern, um mehr Positives in der Beziehung zu erreichen, suche ich die positiven Tatsachen der Wahrheit, um durch ihr Wachstum die negativen Seiten der Beziehung zu verringern. Das heißt, ich leugne nicht die negativen Aspekte in einer Beziehung. Aber ich glaube nicht, dass man die Beziehung verbessert, indem man sich ausgiebig mit ihr beschäftigt. Ich vermute sogar, nein, ich bin mir sicher. Dass die Konzentration auf den negativen Teil der Beziehung die dunklere Seite der Partnerschaft immer mehr stärkt, statt sie zu schwächen. Ja, man kann es schön nennen, wenn ich die schönen Farben der Beziehung freilegen will. Aber wollen Sie nicht auch, dass die schönen Farben in Ihrer Beziehung über die dunkleren gewinnen?